schon schade wenn du es ich werde noch in dieser neuen Zeit heiraten meine Kinder erzählen was für eine Zeit wir damals hatten sie werden frei sein und es schätzen was wir gemeinsam erreicht haben ich werde lernen dass alles möglich ist wenn wir zusammenhalten. In dieser Neuzeit heiraten hey, Meinen Kindern erzählen, hey, was für eine Zeit hey, wir damals hatten hey, Sie werden fahr sein und schätzen, hey, was sie gemeinsam euch haben Ich werde lernen, dass alles möglich ist, wenn wir zusammenhalten Wir glauben an diese neue Zeit Für tausend Jahre und alle Ewigkeit Wir glauben an diese neue Zeit Für tausend Jahre und alle Ewigkeit Ich hätte